Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Ich habe eine äußerst nützliche Webseite gefunden, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung und so weiter geht, wenn es darum geht herauszufinden, welcher Persönlichkeitstyp man ist, ähm, wenn es darum geht seinen richtigen Beruf zu finden, wenn man wissen möchte welcher Typ man in Beziehungssachen ist, in äh, Freundschaften und so weiter, das ist wirklich sehr sehr hilfreich. Man kann hier einen Test machen, der dauert circa, ich sag mal, 20 Minuten. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, denn die Seite ist auf Englisch und ja, ich musste mir einiges im Google Translate übersetzen. Aber es ist es wirklich wert. Sie sehen die Seite ja hinter mir. Sie bekommen dann eine ganz genaue Beschreibung von Ihrem Typ. Also bei mir war das wirklich so der Fall. Ich dachte mir, der da kennt mich jemand wirklich schon sehr, sehr lange. Ich dachte mir, das gibt es doch nicht dass diese Leute so genau wissen welcher Typ ich bin, mir hat das in sehr sehr vielen Bereichen jetzt geholfen und ich rate Ihnen machen Sie diesen Test, Sie wissen genau wo Sie sich verbessern müssen oder warum manche Dinge einfach so sind wie Sie sind in Ihrem Leben. Vor allem werden Sie auch wissen wie Sie das echt verbessern können. Mich würde auch sehr interessieren welcher Typ Sie sind, meinen Typ der rausgekommen ist sehen Sie hier hinten und da kann man genau nachlesen in allen Bereichen. Was daraus kommt, würde mich sehr interessieren, wenn Sie das dann in die, Kommentar, äh, in die Kommentare unten reinposten würden, welcher Typs sind. Das ist wirklich sehr interessant und sehr hilfreich. Die, den Link zu dieser Seite finden Sie auch in der Beschreibung. Und ja, das war's. Ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Und vor allem, wie immer, wenn das Video gefallen hat, wenn es auch für Sie hilfreich ist, klicken Sie gefällt mir, abonnieren Sie meinen Kanal, um weitere Videos zu erhalten. Denn ich mache jetzt wieder einige, wird noch einiges kommen. Und wie gesagt, einfach in die Kommentare posten, welcher Persönlichkeitstyp Sie sind, wird sicher ein Spaß und interessant das herauszufinden. Gut, das war es zu mir zu diesem Video, wir sehen uns im nächsten, wiedersehen. Einen kleinen Moment noch, bevor Sie das Video verlassen, habe ich noch einen absoluten Leckerbissen für Sie, nämlich dieses E-Book. Wenn Sie jetzt einfach hier draufklicken oder auf den Link in der Beschreibung klicken, dann können Sie sich das völlig kostenlos runterladen. Das ist von einem Selfmade Millionär, der Ihnen genau erklärt, wie er es gemacht hat und welche Geheimnisse dahinter stecken. Es nennt sich das universelle Erfolgsgeheimnis. Also jetzt einfach auf dieses Buch klicken und downloaden. Machen Sie das jetzt.